Muss man wissen, ne? Von wegen. Also wer jetzt noch nicht da ist, hat die verloren. Zehn Minuten nach Veranstaltung können wir mal loslegen. Ja, äh, mein Name ist Unicorn. Ich begrüße euch sehr herzlich zur ersten internationalen Trollkon im Raumzeitlabor. Hey! Äh, 2012 war ein sehr großes Jahr für Trolle. Ähm, und deswegen ist das auch ein sehr schönes Jahr, um diese wunderschöne Veranstaltungsreihe zu beginnen. Wir werden das natürlich jetzt jedes Jahr ehrlich machen. Ähm, 2012 war aber leider auch ein sehr trauriges Jahr und deswegen möchte ich... Ja, ihr macht jetzt oh! Ja? Eben noch hier Eintritt bezahlen, jetzt macht ihr oh! Ähm, Nein, also um jetzt mal kurz den Spaß beiseite zu lassen, damit wir das hinter uns haben. Also 2012 war natürlich auch ein sehr trauriges Jahr und deswegen möchte ich diese doch eigentlich sehr fröhlich veranstalten, zunächst mit einer etwas traurigen Sache beginnen. Und zwar ist dieses Jahr leider Eduard Anatoljewitsch Chill von uns gegangen. Viel ist ihm seine berühmte Interpretation eines russischen Lieders bekannt, was auf YouTube, glaube ich, sehr viele Videos mittlerweile bekommen hat. Deswegen heißt er auch Mr. Trollolo und deswegen würde ich jetzt ganz kurz einen kurzen Moment der Stille gedanken an seinen großen hit äh, Hitten. Ja, die Troikon, ihr habt sicherlich mitbekommen, warum sich das hier ganz gut eignet, der Veranstaltungsort, und warum das Raumzeitlabor da prädestiniert dafür ist, das zu machen. Wir haben ja große Erfahrungen mit Veranstaltungen, sowohl den jährlichen Kongress, den wir immer in Berlin veranstaltet haben, den wir jetzt nach Hamburg umziehen und auch die GPN, die etwas ja, die wir in Karlsruhe ist. stattfinden lassen, <lacht> haben uns da ja schon einen großen Ruf als Veranstaltungsorganisatoren eingebracht. Und auch zum Beispiel so Sachen wie das pony Ponygrillen, äh, was hier stattfand, äh, waren ja große öffentliche äh, Veranstaltungen, wo viele Leute sich begeistert gezeigt haben, dass wir so tolle Sachen machen und das auch irgendwie in 100 Kommentaren in unserem Blogartikel äh, dann abgefeuert haben mit, äh, ich schlitze euch die Eier auf, ihr Schweine und so. Und äh, da dachten wir, da sind wir der richtige Ort, um mal eine Veranstaltung zu machen, um seriös über das Thema Trolle zu reden, weil unserer Meinung nach sind Trolle eben nicht nur negativ zu verstehen, sondern es gibt durchaus auch positive Trolle. Und das, um diese positiven Trolle und um die Abgrenzung von den negativen Spielverderbern soll es hier auch ein bisschen gehen. Ich wurde in den letzten Tagen vor allem irgendwie von irgendwie Bekannten und aber auch von irgendwelchen Leuten, die halt irgendwie auf E-Mail geantwortet haben, so gefragt, was denn eigentlich ein Troll ist. Also, ihr kennt, es gibt übrigens Leute, die nicht im Internet leben. Und denen muss man das dann erklären, weil die kennen diese Dinge unter der Brücke und denken, das wäre jetzt irgendwie ganz äh, das Gleiche wie das, was wir meinen, aber es war gar nicht so leicht. Also wie, wie sagt man, was ist ein Troll? Und zwar ohne jetzt zu sagen, ein Troll ist ein blöder Idiot, der im Forum irgendwie umsperrt, sondern wie kann man das rüberkriegen, dass ein Troll auch durchaus positiv sein kann? Und äh, da ich da ehrlich gesagt auch ein bisschen mal gescheitert bin an der Frage, finde ich das großartig, dass wir das hoffentlich heute und morgen irgendwie ein bisschen ausdiskutieren können, was eigentlich ein Troll ist und was man auf so eine blöde Frage antworten kann. Und äh, ja, von daher begrüße ich alle sehr herzlich zur Troll.com hier. Wir haben noch so zwei bis fünf organisatorische Sachen. Die Kloster im Treppenhaus, das Gebäude ist nur gemietet, unsere Versicherung deckt nicht alle Schäden ab. Und um das Ganze ein bisschen entspannter zu machen, haben wir ganz viele freiwillige Helfer, die das aber unbezahlt machen. Das ganze Geld steckt sich nicht die Orga in die Tasche. Und deswegen könnt ihr lieb zu denen sein und vielleicht verhindern, dass irgendwie hier ganz viele Katastrophen passieren. Wir haben drüben eine tolle Küche. Da gibt es auch Essen dieses Mal. Wenn ihr da irgendwas braucht, helfen ihr euch auch weiter mit Getränken und so weiter. Und ansonsten könnt ihr die Leute, die irgendwie dieses wunderschöne Veranstaltungst-T-Shirt von äh, 3D Supply gekommen haben... Get Ach, Get Was? <lacht> <lacht> <lacht> ähm, die könnt ihr auch fragen, weil äh, die haben zwar nichts gemacht, aber die haben hier geschrien, als sie gefragt haben, wer so ein Orga-T-Shirt will. <lacht> ähm, ja, das war's eigentlich. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, wendet euch an die. Ja, wir sind hier bargeldlos glücklich. Nein, wir fanden das etwas blöd, wenn jeder irgendwie 1,50 für die Marte in Bargeld zahlen muss. Deswegen haben wir diese wunderschönen scratch Scratchcards eingeführt, wie die auf Neudeutsch heißen. Früher handelt man sich Wertverzehrgutscheine oder so. Ähm, da könnt ihr die dann bei unserem freundlichen Arzthelfer Mutzi draußen vor der Tür er äh, erwerben und dann irgendwie euer Guthaben abkürzen lassen. Wenn ihr irgendwie früher gehen müsst und das noch nicht ganz aufgebraucht habt, könnt ihr das ja spenden. Wir sind hier gemeinnützig und freuen uns über jeden kleinen Beitrag, der hilft, diesen unglaublich tollen Raum zu finanzieren. Und ihr könnt das aber euch auch wieder auszahlen lassen. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie Geld mitmachen, das ist halt echt nur eine Entspannung, weil wir dann nicht jedes Mal klein Geld zählen müssen, sondern einfach mit diesen Guthabenkarten entspannter leben können. Ja, ansonsten ähm, freue ich mich sehr, dass wir so wirklich gute Speaker gekriegt haben. Also es ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr immer in dieses Programm geguckt habt. Das ist eine Konferenz. Es gibt also ein Vortragsprogramm, was ganz Neues. Und da gibt es halt äh, ziemlich coole Sachen. Und äh, ich freue mich auch ganz besonders, dass wir halt als Anfang äh, hier so einen Spammer haben, der irgendwie seine Visitenkarte aufs äh, Rednerpult legt. <lacht> ähm, nein. Deswegen geht das jetzt nach einer kurzen Pause, wenn ich mir dieses Monokel nicht aus dem Auge kraule, ähm, geht das gleich weiter mit Stefan Krappels, der eine sehr interessante Diplomarbeit über ein beliebtes Thema, nämlich Trolle geschrieben hat und der unsere Keynote hält. Und wir sind außergewöhnlich froh, dass er hierher gekommen hat, äh, hergekommen ist und uns da gleich einen tiefen Insight gibt in das Thema als Start. Ja, das war es soweit von mir. Habt Spaß die nächsten zwei Tage und wenn irgendwas ist, äh, nicht mein Problem. <lacht>